und los geht's und das geht jetzt um prozentrechnung ganz ganz abstrakt <lacht> ja wenn du rauchst, dieses video nicht sehen du wirst dich nicht freuen aber das hast du ja eh schon tausendmal gehört wie auch immer jetzt geht's aber um Prozentrechnung und das auch wenn du rauchst, ist doch interessant ja äh, in den folgenden Beispielen gehen wir davon aus Gibt wie Frauen äh, zur Erinnerung das Video ist jetzt ziemlich fortgeschritten ja also vorwissen ja wie auch immer also der Anteil der Raucher unter der Bevölkerung ist 27,5 Prozent der Anteil der Raucher ist 35 Prozent wie viel ist der Anteil der Raucherinnen unter den Frauen also vor das große so Fehler da, der große Fehler, ist Raucher und Raucherinnen. Und jetzt hier. Ähm also, ja. Einfach Minus machen. Nein, das ist schon ziemlich kompliziert. Und denken wir zunächst einmal: Rettenzahl. Sagen wir mal, dass wir 1000 Personen haben. Ja, ganz rund und ganz schön. Da Männer und Frauen gleich so viel angenommen sind so viele männer wie frauen da also 500 männer und 500 frauen ja, von, was hier geschrieben 35 prozent ist sind raucher und das sind ja also von 100 mal 0,35 das ist 175 männer von der ganzen Bevölkerung. 27,5 prozent personen also die ganze bevölkerung ist 1000 ja? also das ist 275 personen ja? also insgesamt davon sind 175 männer was bleibt dann so ganz leicht 100 minus machen 275 minus frauen, die bleiben ja in der bevölkerung und rauchen da wir jetzt insgesamt 500 frauen haben das bedeutet sind 20 prozent der frauen ja ein fünftel 20 prozent 0,2 bitte prozent der nach nicht versteht so wie können wir das jetzt abstrakt schreiben ja das ist ein bisschen kompliziert also arbeitet man eigentlich ohne konkrete zahlen ja und in diesem fall 50 prozent 0,5 und 35 prozent also 0,35 davon von 0,1 rauchen. Also, die Bevölkerung ist daher 35% von 50%. Das kann man berechnen. Das macht nichts, das ist 0,175. Gut, für das Gefragte. Also was ist gefragt? Ja, was war gefragt? Ja, der Anteil der Raucherinnen und der Frauen. Das ist der Anteil, ja steht auch der die ebenfalls 50 Prozent also 0,5 der Bevölkerung sind. Daher gilt für den Anteil der Raucherung, wie viele gibt es dann 0,5 mal x der Anteil der, Fra der Raucherinnen unter der Frauen ja, der von der Raucherinnen. Okay, die Summe also Raucherinnen und Raucher zusammen ist die gesamten rauchenden Personen, in der gesamte Bevölkerung. Die gesamte Bevölkerung ist 100%, also 1. Und der Anteil der gesamten Bevölkerung der rauchenden Personen, das ist 27,5%, also 0,25%. Und jetzt schreiben wir also die Summe der Personen der Raucher, also Männer und Frauen, das ist so viel wie der Anteil der Raucher in der gesamten Bevölkerung. Und wenn formt also das hier auf die andere seite bringt dann wird es 0,275 minus das produkt hier ist 0,1 die zahl die neben x steht ja und das ergebnis ist dann 0,2 20 prozent wie wir auch im konkreten beispiel und gehen wir zu zweiter fragen frage die lebenserwartung der bevölkerung bevölkerung ist 8 der Nichtraucher ist 82,4 Jahre. Wie viele Jahre weniger ist die Lebenswachstum im Vergleich zu den nichtrauchenden Personen? Hm, man könnte ja sagen, ja, so also 82,4, 80 direkt, der Rest also 2,4, nee, überhaupt nicht. Schauen wir mal jetzt hier genauer, Dann wir dann auch fest vor fest also man könnte hier sagen ja ich bla bla bla bla wir haben diese frage a, also mit prozentsätze aber die in diesem fall benutzen wir auch die lebenserwartung ja also jetzt hier wir haben gesagt 27,5 prozent also 0,27 äh, ist äh, der anteil der personen die rauchen ja, und die Lebenserwartung dieser Personen. Ja, und der Rest halt ist 0,725, also 1, das Ganze minus 0,275, das ist, was da bleibt. Ja, der, das sind die Nichtraucher, ja, ja. Und von denen ist die Lebenserwartung 82,4. Das ist jetzt hier, wenn man das so schreibt. Das ist der der durch die durchschnittliche Lebenserwartung ja? der Anteil der Nichtrauchenden mal die Lebenserwartung der Nichtrauchenden. der Anteil der Rauchenden mal äh, das hier mal die Lebenserwartung der Rauchender ja? und das bedeutet dann ja das kann man auch gewisse Kenntnisse über Mittelwerte wie auch immer und das ist hier gegeben der Mittelwert in der 80 wenn man das jetzt hier auf x löst umformt dann bekommt man den Wert 73 ja der Unterschied ist bitte nicht 2,4 Jahren ja, zwischen Lebenserwartung und da, der Unterschied ist 8,7 Jahre, ziemlich mehr als gedacht. Da nicht, aber hier mit der Mathematik können wir das schon sehen. Und jetzt habe ich das Rauchen ja als Beispiel vorsichtig mit Statistik sein, ja, so was das alles ist. Da ja? und das betrifft ja auch andere Statistiken, also. wie auch immer von den Unterschied der Lebenserwartung zwischen den beiden Geschlechtern. Wie viele Jahre wäre diese von Männer und für jetzt hier genau wie bei B berechnen wir die Lebenserwartung der Männer? Also wir 35% der Männer rauchen, habe fast schon am Anfang so hier geschrieben. Ja, 35% der Männer rauchen. Frauen rauchen. Was haben wir da gefunden beim A? 20 der frauen rauchen ja in diesem beispiel vom äh, tatsächlichen Werten. also wie auch immer also anteil der Nichtrauch von Nichtraucher Erwartung von nicht in den männern jetzt plus anteil der raucher mal lebenserwartung Haben wir jetzt hier bei nummer b gerechnet ja und wenn man das berechnet das ergebnis ist 79,4 jahre arbeitet man für die äh, Frauen, also Anteil der Frauen, die nicht rauchen, mal die Lebenserwartung der Frauen, und Männer jetzt in diesem Beispiel, plus Anteil der Frauen, die rauchen, mal Lebenserwartung der das Ergebnis ist in diesem Fall 80,7 Jahre, man sieht schon da eine einen Unterschied, bisschen mehr als ein Jahr, ja. Das ist eigentlich ein bisschen weniger, als man in der tatsächlichen Bevölkerung beobachtet. Und da kommen wir gleich. Das wäre schon ein bisschen merkwürdig. Und welche Information ist noch notwendig, um den Einfluss des Rauchens auf den äh, Unterschied zwischen den Geschlechtern genauer zu bestimmen? Ja? Und hier, das ist der Anteil. Aber das hier ist Lebenserwartung und sie betrifft eigentlich die älteren Leute, die ja. sind. Wenn man das genauer machen will, da muss man eigentlich die Quoten in der höheren Altersstufe benutzen und nicht die allgemeinen ja Also man muss schauen, welcher Anteil der Frauen zwischen 70 und 80 zum Beispiel rauchen und welcher Anteil oder in auch wichtig äh, und das entsprechende für die Männer und dann die Ergebnisse vergleichen. Dann kommen wir zur Frage E. Wenn wir letztere Information haben, was ist noch notwendig, um zu entscheiden, ob das Rauchen bei dieser Frage faktor ist vergleichen sie ihre ergebnisse mit tatsächlichen offiziellen statistiken und jetzt kommt die lange Antwort. um zu bestimmen ob jetzt das rauchen der einzige einfluss auf den unterschied ist wir müssen auch wissen wie andere krank geschlecht die lebenserwartung beeinflussen ja eine krankheit mehr kann mehr beeinflussen eine andere nicht die mit dem Rauchen nicht zu tun haben. Dafür können wir den Lebenserwartungsunterschied zwischen Männern und Frauen innerhalb der Gruppe der Nicht der Raucher vergleichen. Ja? Sterben alle Raucher am gleichen Alter wie die Raucherinnen. Also Frauen und von den Männern nur die Raucher und von den Frauen nur die Raucherinnen. Und die Lebenserwartung für diese beiden Gruppen ist. Ist sie gleich? Ist das, stimmt das auch? Nichtraucherinnen sterben sie auch am gleichen Alter? Wenn die äh, Antwort zu beiden diesen Fragen ja ist, dann haben wir sogar zu vermuten, dass das Rauchen der einzige Grund ist, warum Männer früher als Frauen sterben. Und da es hier muss ich sagen, ich habe die Quellen geschaut und das stimmt. Ja, also gerecht. Dass das Rauchen eigentlich der einzige Grund für den Unterschied äh, in der Lebenserwartung zwischen Männern. Aber ich kann jetzt, ich weiß nicht, ich habe nicht äh, herausgefunden, ob diese Daten unter freier Lizenz stehen. Und, äh, schaut ihr selber Statistiken von, keine Ahnung, äh, Statist Statistikamt, Statistikenamt von Deutschland oder Österreich oder und da könntet ihr selber das überprüfen. Danke sehr.